Lizenzen BYSA, SA, by ND und by NC. Jetzt wollen wir uns die verbleibenden Creative Commons-Lizenzen anschauen. Diese sind CC by SA, CC by ND und CC by NC und die daraus abgeleiteten Lizenzen CC by NC ND und CC by NC SA. Hier fällt die Charakteristik der CC-Lizenzen deutlich auf. Es sind nämlich jeweils zusammensetzbare Bausteine. Das heißt, jeder Baustein definiert eine bestimmte Bedingung, auf die der Nutzer des jeweiligen Werkes achten muss und die ihn gegebenenfalls auch von der Nutzung ausschließt. Die Bausteine sind also konkret SA, ND und NC. Beginnen wir bei SA. Ausgesprochen wird es zumeist SA, seltener auch SA. Das ist die Abkürzung für share alike und bedeutet, dass man das Werk unter gleichen Bedingungen weitergeben soll. Aber was heißt das? Mit der Einführung der Lizenzhinweise haben wir deutlich gemacht, dass es möglich ist, kleine Änderungen am Werk vorzunehmen und auf diese hinzuweisen. Damit sind vor allem nicht-schöpferische Gestaltungen gemeint, bei denen das Werk also im Wesentlichen erhalten bleibt. cc BY-SA regelt aber eine andere Art der Bearbeitung, und zwar die der schöpferischen Umgestaltung, nach der ein neues Bearbeiterurheberrecht entsteht. Das bedeutet, dass die Bearbeitung sich mit eigenem schöpferischen Gehalt vom Ausgangswerk abhebt. Das meint sowohl inhaltliche Umgestaltung, zum Beispiel durch Ergänzen von Text oder inhaltlicher Bearbeitung eines Lichtbildwerks, als auch sogenannte Umformungen wie Übersetzung oder sprachliche Neufassung. Wer lediglich Teile des Ausgangswerks mit inhaltlichen Folgen entfernt, so entsteht nicht zwangsläufig ein Bearbeiter-Urheberrecht. Zu mitschreiben also. Bearbeiterurheberrecht entsteht genau wie bei der erstmaligen Schöpfung eines Werkes erst dann, wenn eine eigenpersönliche, geistige Leistung vorliegt. Nur dass jetzt ein Originalwerk dieser Schöpfung zugrunde liegt. Die Rechtsansprüche des Originalurhebers und des Bearbeiters gelten gleichermaßen. Was die Verwertung betrifft, ist der Bearbeiter jedoch vom Willen des Originalurhebers abhängig. Da wir nun davon ausgehen, dass der Urheber des Originals eine CC BY-SA Lizenz vergeben hat, so wissen wir, dass die schöpferische Bearbeitung erlaubt ist. Die Bedingung ist aber, dass anschließende Bearbeitungen unter der gleichen Lizenz verbleiben. Das bedeutet, alle Werke, die ich aus dem Originalwerk ableite und mir dadurch ein eigenes Bearbeiterurheberrecht entsteht, müssen weiterhin unter CC BY-SA bereitgestellt werden. Die SA Komponente muss erhalten bleiben, sodass jedes bearbeitete Werk wiederum frei ist und die Lizenz grundsätzlich erhalten bleibt. Und es bedeutet, dass es immer kostenfrei sein wird, das Werk zu verwenden und weiterzuentwickeln. Aber wie kann ich als Laie genau definieren, ob eine Bearbeitung in diesem Sinne vorliegt? Das ist zu Recht eine der populärsten Fragen schlechthin, vor allem wenn es um Creative Commons Lizenzen geht denn diese geben in der Regel ausdrücklich das Recht zur Bearbeitung von Werken. Wie immer gibt es dafür keine wirklich konkreten Vorlagen, so dass man sich am besten an Idealbeispielen ein Bild macht. Auf diesem Foto, welches wir zu Zwecken der Darstellung vereinfacht haben, sehen wir eine Landschaft. Sagen wir, das ist unser Originalwerk. Ein begnadeter Grafikdesigner hinterlegt diesem Foto nun ein weiteres Lichtbild, welches eine untergehende Sonne zeigt und verschmilzt damit beide Werke. In dieser bearbeiteten Version liegt das Originalwerk zugrunde und es wurde eine weitere schöpferische Ebene hinzugefügt. Der Hersteller des Sonnenuntergangs würde also ein Bearbeiterurheberrecht erlangen. Die Faustregel ist also, ein Bearbeiterrecht entsteht, wenn die inhaltliche Aussage des Werkes oder seine Gestalt schöpferisch verändert wird, aber das Ausgangswerk weiterhin erkennbar bleibt. Das kann natürlich auch für Text, Musik und Video gelten. Es bleibt in jedem Fall zunächst am Bearbeiter zu entscheiden, ob ein Bearbeiter-Urheberrecht erlangt wurde. Mit dieser Eigenschaft hat die Share-Alike-Komponente eine ganz bestimmte Funktion. Sie fordert nämlich ihre Übertragung auf das Gesamtwerk, wenn zwei oder mehrere Werke miteinander verschmolzen sind. Ein weiteres Beispiel. Nutze ich ein BSA-lizenziertes Bild in einem Video oder in einem Musikstück, so geht man davon aus, dass es nicht so einfach ist, dieses Bild vom Video zu trennen und beide miteinander verschmelzen. CC BYSA verlangt dann, dass das komplette Video bei SA lizenziert wird. Wird ein Werk unter BYSA deutlich getrennt von anderen Werken angezeigt, zum Beispiel auf einer Website oder in einer PDF, wo es als einzelnes Werk erscheint und herausgelöst werden kann, bzw. sich auch dort nicht vermischt mit anderen Werken, dann geht man davon aus, dass keine Verschmelzung bzw. Bearbeitung stattfindet und bei A nicht ansteckend ist. Steht man vor der Aufgabe, diese Art von Werkverwendung durchzuführen, ist es immer anzuraten, transparent zu arbeiten, sodass die Urheber der verwendeten Werke sehen können, dass es mir als Nachnutzer wichtig war, ihrem Anspruch auf die korrekte Verarbeitung und Lizenzierung gerecht zu werden. Man darf bei aller Komplexität nicht vergessen, dass die CC-Lizenzen Handlungen ermöglichen, für die man normalerweise Einzelvereinbarungen mit den jeweiligen Urhebern hätte aushandeln müssen. Zumindest solange man sich die Schranken und Erlaubnisse des Urheberrechts für den Bildungsbereich nicht zunutze machen kann oder will. Die Share-Alike-Komponente verweist aber auch auf die Charakteristik anderer Lizenzen. Ein Werk, unter das CC bei, könnte zum Beispiel mit einer anderen Lizenz versehen werden, wenn man ein Bearbeiterrecht erlangt. Man könnte zum Beispiel bestimmen, dass ein bearbeitetes Werk dann CC BY ND ist. Die CC BY SA mag uns komplex vorkommen, sie ist jedoch von großem Nutzen, wenn es um freie Bildungskultur geht. Der größte Teil der Werke, die auf Wikipedia bereitgestellt werden, steht zum Beispiel unter CC BY SA. Dadurch bleibt frei, was frei sein soll. Man spricht daher auch von CopyLeft. Was einmal CC BY SA ist, das bleibt es auch. Die ND-Lizenz. Sprechen wir über das Thema Bearbeitung, ist die Überleitung zum nächsten Lizenzbaustein naheliegend – No Derivatives. Gesprochen wird die Abkürzung ND oder ND. Hier ist wiederum beides üblich. No Derivatives lässt sich als keine Ableitungen übersetzen. Das bedeutet, dass ich das Werk unter dieser Lizenz nicht bearbeiten darf. Das, was die BYSA also explizit regelt, wird mit ND grundsätzlich untersagt. Ein Foto, eine Grafik, ein Video oder ein Musikwerk auf jegliche Weise anzupassen, mit anderen Inhalten zu verschmelzen und so weiter, ist mir grundsätzlich untersagt. Das Werk muss in Originalform erhalten bleiben. Text stellt hierbei eine Ausnahme dar. Es ist möglich, einen unveränderten Textabschnitt aus einem größeren ND-lizenzierten Werk zu verwenden, wenn das Werk, in dem ich den Textabschnitt verwende, nicht primär aus diesem ND-lizenzierten Bestandteil besteht. Das heißt, das Zielwerk muss signifikant umfangreicher sein als der verwendete Textabschnitt. Ein Medienwechsel, also zum Beispiel das Ausdrucken eines digitalen Bildes, ist auch mit der ND-Lizenz erlaubt, insofern das Werk durch den Wechsel nicht entstellt wird. Was konkret eine Entstellung ist, wäre wiederum Ermessensfrage. Zur Kontrolle kann man sich aber immer fragen, Wäre ich mit der Verwendung meines Werkes durch Dritte einverstanden, wenn Sie es auf die von mir angestrebte Weise verwenden würden? Die Nutzung als Thumbnail, das heißt als stark verkleinertes Bild, sollte grundsätzlich kritisch zu sehen sein. Vorausgesetzt, das Werk ist nicht für diesen Zweck angelegt, zum Beispiel, weil es ein Symbol oder Piktogramm ist. Es besteht aktuell jedoch keine Klarheit, ob das Ausdrucken farbiger Inhalte in Schwarz-Weiß ein Verstoß gegen die ND-Lizenz darstellt. Um sicher zu gehen, fragt man entweder beim Urheber nach oder sucht sich einen alternativen Inhalt. Aufgrund dieser Eigenschaften entfällt der ND-Baustein auch der bereits vorgestellten Definition von Offenheit für Open Educational Resources. Für einzelne Werke mag die ND-Lizenz unproblematisch sein, jedoch bietet sie sich nicht für umfangreichere zusammengesetzte Inhalte an. Der Anspruch sollte stets sein, Lehr- und Lernmaterial anpassbar für individuelle Klassensituationen oder Seminare zu halten. Denn Lernende profitieren vor allem, wenn Lerninhalte auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. ND verhindert zudem, dass das Material in verbesserter Form wieder öffentlich bereitgestellt werden kann. Die NC-Lizenz. NC oder NC steht für Non-Commercial, also nicht kommerzielle Verwendung. Das ist sicherlich der am kontroversesten diskutierte Baustein im Hinblick auf seine Bedeutung für den Bildungsbereich. Denn entgegen der herrschenden Meinung ist für die Frage der Kommerzialität nicht entscheidend, welche Geschäftsform eine nutzende Person oder Organisation hat, sondern ob die Handlung, im Rahmen welcher die Nutzung des Werks erfolgt, eine kommerzielle ist. Das bedeutet, ein Nachhilfelehrer, der für seine Arbeit mit einer kleinen Gruppe lernender, einen Geldbetrag erhält, könnte keine NC lizenzierten Inhalte verwenden. Ebenso wenig könnten das Privatschulen ebenso nicht ein Verein, der für eine durchzuführende Bildungsveranstaltung ein geringes Eintrittsgeld verlangt. Eine GmbH wird im Gegensatz dazu jedoch immer im Verdacht stehen, kommerziell zu handeln. Egal was sie tut, denn es ist ihr gesetzlich festgelegter Zweck, Profit zu erzeugen. Nicht kommerziell ist also ein schwer zu definierender Bereich, der von Creative Commons jedoch explizit so angelegt wurde. Die Lizenz soll gewissermaßen kommunizieren, der Urheber möchte gefragt werden, ob die Verwendung in Ordnung ist, wenn der Verwender im Zweifel ob der Kommerzialität seiner Nutzung ist. Die Maßnahme, nur die nicht kommerzielle Verwendung für eigene Werke zu erlauben, um damit gezielt die Verwendung durch zum Beispiel Verlage auszuschließen, ist also nur bedingt erfolgreich, wenn gleichzeitig angestrebt wird, das Lehr- und Lernmaterial möglichst offen bereitzustellen. Denn mit der NC-Lizenz schließt man eine große Anzahl von Akteuren aus, die eigentlich positiv zur Verwendung und Verbreitung des Inhalts beitragen könnten. Daher spricht man im Fall der NC-Lizenz auch nicht von einer offenen Lizenz im Sinne der vorgestellten Open-Content-Definition für OER. Eine gute Alternative, die dennoch Offenheit ermöglicht, ist die cc by a lizenz diese unterstützt den Verbreitungseffekt des Werks und stellt sicher, dass selbst bei kommerzieller Nutzung im Rahmen anderen Medien das Einzelwerk kostenlos nutzbar bleibt und an sich frei verwendet werden kann. Lizenzüberblick. Aus diesen einzelnen Bestandteilen ergeben sich nun faktisch folgende Kombinationsmöglichkeiten. CC0. Der Urheber gibt alle abgebbaren Rechte ab. Es muss kein Lizenzhinweis gegeben werden, aber es sollte wenigstens CC0 am Werk stehen um auf den Grad der Offenheit des Werks zu verweisen. CC BY, vollständiger Lizenzhinweis mit Namensnennung, ansonsten maximale Bearbeitungs- und Nutzungsfreiheit. CC BY SA, selbst bei Änderungen am Werk mit eigener Schutzfähigkeit darf die Lizenz nicht angepasst werden. Es gilt, Weitergabe unter gleichen Bedingungen. CC BY NC, ein Werk mit dieser Lizenz, darf nicht zu kommerziellen Zwecken verwendet werden, das heißt Zwecke, bei denen die Verwender die Absicht haben, Einnahmen zu erzielen und das Werk innerhalb dieses Zusammenhangs verwenden. CC BY ND, das Werk darf nicht bearbeitet werden. CC BY NCSA bedeutet Weitergabe unter gleichen Bedingungen bei gleichzeitigem Verbot des kommerziellen Verwendungszwecks. CC BY NC ND, das Werk darf weder bearbeitet noch zu kommerziellen Zwecken verwendet werden. Im Grunde bleibt also lediglich, dass das Werk von einer eingeschränkten Zahl von Akteuren kopiert und weitergegeben werden darf. An dieser Liste kann man auch schon gut darstellen, welche Lizenzen offen sind und welche nicht. In die Offenheitsdefinitionen, die wir uns im Rahmen des Kurses angeschaut haben, fallen CC0, CC BY und CC BY SA. Veröffentlichung mit den Bestandteilen ND und NC laufen Gefahren, nicht als OER verstanden zu werden und erreichen auch nicht das Ziel, Bearbeitbarkeit und möglichst große Verbreitung zu ermöglichen.